Vor zehntausenden Gläubigen hat Papst Franziskus die heilige Messe in Budapest gefeiert, der religiöse Höhepunkt seiner dreitägigen Ungarnreise. Seit den Morgenstunden strömten Menschenmassen auf dem Koschut-Platz vor dem ungarischen Parlament. In seiner Predigt rief Franziskus erneut zum Frieden in der Ukraine auf. Im Anschluss wird er eine katholische Universität besuchen, bevor es am Abend zurück nach Rom geht.